Hallo zusammen, ich bin der Luciano. Ich bin im dritten Lehrer als Gärtner im Büchel Gartenbau und zeige heute einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Leonie, bist du bereit? Let's go! Für mich ist das Schönste da am Gärtner sein, dass man draußen sein kann, kreativ sein darf und natürlich auch mit Leuten zusammenarbeitet. Ein Highlight in meiner Lehre war definitiv, als man dann vom ersten ins zweite Lehrjahr gewechselt hat und man endlich auf den großen Maschinen sitzen durfte. Ich wollte unbedingt zum Büchelgartenbau kommen, weil es eine sehr grosse Firma ist, die breit aufgebaut ist und wir alles an Material haben, von der Schaufel bis zu den grössten Bäckern und Hebebühnen. Wenn du unbedingt zu uns kommen dann musst du offen sein, keine Angst haben, dreckig zu werden und sehr gerne dusse arbeiten. Ich wollte unbedingt Gärtner werden, weil ich sehr gerne Dusse arbeite, weil es ein handwerklicher Beruf ist und es sehr abwechslungsreich ist. Was noch schön ist am Gärtner sein, man sieht immer wieder neue Orte und lernt die ganze Region ums Lichtenstein kennen. So, jetzt habt ihr einen Einblick in den Alltag als Landschaftsgärtner gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich genau jetzt bewerben. Für uns geht es aber erstmal in den Mittag. Ciao, Zeme!